Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Safari Smash vor. Bei Safari Smash handelt es sich um ein Spiel, bei dem ihr in verschiedenen Leveln sogenannte magische Blätter sammeln müsst, um den Tieren im Park zu helfen. Um zu starten, wählt ihr das nächste Level auf eurem Weg aus. Mit einer bestimmten Anzahl an Zügen müsst ihr die Spielsteine geschickt in verschiedenen Variationen kombinieren, um das Ziel des Levels zu erreichen. Schafft ihr es nicht, verliert ihr ein Leben. Im Spiel startet ihr mit insgesamt 5 Leben. Habt ihr das Level geschafft, bekommt ihr magische Blätter, mit denen ihr den Park bepflanzen und so die Tiere zurückholen könnt. Dafür wechselt ihr in die Ansicht zum Park. Jetzt könnt ihr eure gewonnenen Blätter nämlich einsetzen. Habt ihr genügend Blätter gesammelt, kommt ein neues Tier in den Park zurück. Ein Tier eurer Wahl begleitet euch durch das Spiel und gibt euch Anweisungen, allerdings auf Englisch. Doch auch wenn ihr Englisch nicht so gut versteht, ist das Spiel sehr einfach zu bedienen. Ihr könnt das Spiel auch mit Facebook verbinden, um Specials zu spielen oder mit Freunden zu kommunizieren. Davon raten wir euch allerdings ab, da sich so der Datenschutz verschlechtert. Außerdem enthält das Spiel viele In-App-Käufe und auch hier ist Vorsicht geboten, auch kleine Summen häufen sich schnell an. Wir raten euch deshalb, eine Sperre für die In-App-Käufe einzurichten. Wie das geht und viele weitere Tipps findet ihr auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.